Hallo die Partners, eine neue Folge Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es um eine etwas technische Frage, nämlich um das Facebook Pixel. Wozu dient das genau? Was macht das genau? Wer braucht es? Ich zeige dir jetzt nicht, wie du das genau auf der Webseite einbinden musst, aber so ein paar Grundlagen, wie es funktioniert, auch mit einem Tracking, zeige ich dir ganz kurz in einem Bereich von Facebook. Und wenn dich das interessiert, dann bleibe ich jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Und starten tue ich gleich mal mit diesem Screensharing, das Pixel findest du nämlich wunderbar in dem Business Manager von Facebook, einfach zu erreichen unter hier business.facebook.com und dann gehst du unter die Datenquellen. Und zwar zuerst in die Unternehmenseinstellungen und dann in den Unternehmenseinstellungen in die Datenquellen. Und dort hast du dann das Pixel. Jetzt kannst du natürlich für ein Werbekonto entsprechend mehrere Pixel nutzen. Das Pixel ist im Prinzip nichts anderes als ich sage mal so eine äh, 1, 1 Pixel mal 1 Pixel große äh, Grafik, die zum Beispiel im Hintergrund entsprechend geladen wird. Äh, das Thema der DSGVO erkläre ich dir gleich noch, äh, warum das, das Pixel da vielleicht ein bisschen problematischer ist. Und das baust du dann auf deine Webseite ein, auf deine Landingpage, äh, wo du die Leute drauf führst oder auch auf deiner Webseite in deinem Online-Shop. Und dann trackt Facebook im Hintergrund, wer da alles äh, entsprechend auf der Webseite war. Und du kannst dann mit diesem Pixel äh, zum Beispiel neue neue Zielgruppen erschließen oder auch neue Zielgruppen erstellen und das sogenannte Remarketing, wo du dann die Leute nochmals ansprechen kannst auf der Webseite. Also um ein Pixel zu erstellen, ich habe jetzt hier schon mehrere Pixel. Ich nutze meist hier rogerutsche.ch Werbekunden, das ist so mein Hauptpixel, was ich meistens nutze und kannst einfach ein Pixel hinzufügen. Wir nennen das jetzt mal, du kannst hier auch zum Beispiel direkt schon eine URL hinzufügen und wenn wir da jetzt weiterklicken, dann ist dieses Pixel bereits äh, erstellt. Du hast hier dieses Roger Hochstuhl Digital Marketing Pixel und richte das Pixel ein und Code über eine Partnerintegration hinzufügen, zum Beispiel äh, von, einem, von einem CMS, was du direkt verbinden kannst mit Facebook und ich mache meistens die, dieses Pixel-Code manuell zur Webseite hinzufügen und dann hast du hier diesen ganzen Code, den du auf deiner Webseite entsprechend hinzufügen musst. Hier ist auch erklärt, worum es genau geht. Du kannst hier auch noch eine E-Mail-Anleitung dir zusenden oder zum Beispiel deinem äh, deinem Webdesigner, wenn du das selbst nicht machen kannst und dann kannst du das entsprechend der Person zuschicken. Gut und wenn das dann auf der Webseite eingebunden ist, wenn ich mal auf meine Webseite gehe, dann wird im Hintergrund dieses Skript geladen und dieses Skript verursacht dann, dass äh, dieses Pixel dann sieht, aha, okay, da war jemand auf der Webseite drauf. Es wird natürlich nicht zu 100% entsprechend äh, gelockt im Hintergrund, wer das genau ist und dann die sogenannten Nutzerdaten entsprechend auch hinzugefügt, sondern da geht es darum, über dieses Pixel wurde jetzt in deinem Browser ein sogenanntes äh, Cookie gesetzt und dieses Cookie wird dann zum Beispiel, wenn du auf Facebook bist, äh, erkannt und auf Facebook wird dann dir zum Beispiel meine Werbung wieder angezeigt. Auf, äh, auf deinem Online-Stream, auf deinem News-Stream und das Ganze kommt dann eben entsprechend von der Webseite. Und bei diesem Pixel, wenn du da jetzt zum Beispiel drin bist, hast du die Möglichkeit, sogenannte Conversions äh, zu erfassen. Das heißt, du kannst erfassen, wie viele Leute haben dein Newsletter abonniert, wie viele Leute haben äh, irgendwo draufgeklickt und so weiter und das kannst du dann in diesem Event-Manager entsprechend mit einem Event hinzufügen. Und der Events-Manager, hier kannst du mehrere dieser entsprechenden Pixel auswählen. Ich nehme jetzt mal das hier und dann kannst du einen sogenannten Event erstellen. Gut, dann muss ich da jetzt zurückgehen. Machen wir das mal hier, genau, weil hier habe ich bereits die entsprechenden Pixel schon drauf. Und jetzt kann ich hier auf Erstellen gehen und zum Beispiel eine sogenannte Custom Audience erstellen, also sprich eine eine Zielgruppe für Facebook, zum Beispiel mit all den Personen, die auf meiner Webseite waren die letzten drei Monate oder ich kann dann auch eine sogenannte Lookalike Audience erstellen. Das heißt, dazu brauche ich zuerst eine Custom Audience, dann kann ich eine Lookalike Audience erstellen und diese Lookalike Audience holt mir dann zusätzlich zu dem, was ich Facebook schon zur Verfügung gestellt habe, entsprechend noch mehr Personen, die meiner Zielgruppe entsprechen könnten, hinzu. Und dann gibt es eben die sogenannten Custom Conversions. Also da kann ich dann wirklich hinterlegen, was soll da getrackt werden. Äh, zum Beispiel, wenn jemand etwas gekauft hat und so weiter, äh, dann kann ich das hier noch hinterlegen. Wie gesagt, jetzt nicht zu technisch werden. Falls es dir jetzt schon zu technisch ist, sorry, tut mir leid. Aber äh, es ist halt auch ein bisschen technisch. Und wenn wir das Ganze jetzt mal so anschauen und uns fragen, wer braucht denn dieses Pixel? Dann würde ich ganz klar mal sagen, äh, Online-Shop-Betreiber, weil die wollen ja natürlich äh, Verkäufe entsprechend forcieren. Das heißt, mit dem Facebook-Pixel kann man entsprechend auch die Leute tracken auf der Webseite. Und jetzt haben wir natürlich das Problem der DSGVO, weil die DSGVO schreibt uns vor, dass wir zuerst diese, diesem Tracking zustimmen müssen und bevor diese Zustimmung nicht erfolgt, dürfen wir nicht tracken. Und das ist natürlich eine Problematik, die seit Monaten aufgekommen ist. Jetzt auch, wo der äh, deutsche, das deutsche Gericht entsprechend bestimmt hat. Jetzt muss diese äh, Cookie Meldung, nee, nicht das deutsche Gericht. Entschuldigung, das war wegen der äh, Privacy äh, für die USA, sondern äh, der Europäische Gerichtshof hat entschieden. Jawohl, Cookie Meldung muss vor jedem Tracking kommen. Das heißt, bevor getrackt wird, muss der Kunde zustimmen. Das ist jetzt endlich mal eine tolle, äh, eine tolle Änderung, die gemacht wurde und vor allem jetzt ist auch mal etwas klar definiert. Das ist ja das Problem bei der DSGVO. Da sind sehr viele Paragraphen und so weiter drin, die man irgendwie interpretieren muss. Und da ist jetzt mal eine klare Ansage gemacht worden, erst, Tracking, äh, erst zustimmen, dann Tracking. Das ist also die Problematik der DSGVO. Wer braucht dieses Pixel auch noch? Zum Beispiel Personen, die äh, über eine Webseite irgendetwas verkaufen, einen Kurs, ein, ein Produkt, vielleicht ein einzelnes Produkt oder zum Beispiel Personen, die äh, Anfragen generieren möchten für ihre Dienstleistungen. Wer das Pixel zum Beispiel überhaupt nicht braucht, ist, sind die Personen, die zum Beispiel nur über die Netzwerke ihre Kunden finden. Für die ist das Pixel eigentlich untauglich, weil man braucht es ja vor allem für die Webseite und wenn man nicht äh, das erste Ziel hat, auf der Webseite Anfragen zu generieren, sondern diese eigentlich über Social Media reinzuholen, dann braucht man dieses Pixel natürlich nicht. Das also mal zum Thema des Pixels. Kurz zusammengefasst. Du brauchst das Pixel, wenn du irgendetwas tracken möchtest auf deiner Webseite. Du brauchst das Pixel, wenn du entsprechend äh, Personen erfassen möchtest oder Daten erfassen möchtest von den Personen, die auf deiner Webseite sind. Zum Thema der Zielgruppe, um Zielgruppen zu erstellen auf der Webseite. Wenn du einen Online-Shop betreibst, äh, wäre es sehr hilfreich, mit diesem Facebook Pixel zu arbeiten. Und natürlich auch dann, wenn du Produkte oder Dienstleistungen über die Webseite verkaufst und schlussendlich das Tracking einbinden möchtest mit den Conversions über Facebook und natürlich ganz zum Schluss, wenn du tracken möchtest, äh, wie viele Personen haben jetzt äh, meine, äh, meine Anfrage bestätigt oder was auch immer äh, auf deiner Webseite dann hinzugefügt werden kann oder auch die Kontakte generiert werden kann, dann macht das Facebook Pixel grundsätzlich Sinn. Man muss sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. Ich bin auch nicht der absolute Vollprofi, was äh, dieses Facebook Pixel und das Tracking und so weiter angeht. Auch mit den ganzen Tracking Parametern äh, gebe ich offen zu, aber ich sage mal für Standardsachen äh, bin ich da sehr gut zu haben. Ich nutze ja das Pixel selbst auch, wie du es gesehen hast. Und äh, das macht durchaus Sinn, um einfach mal ein bisschen Daten zu sammeln, dann auch für seine Zielgruppe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die auf deiner Webseite gewesen sind, dann, wenn sie wieder angesprochen werden über eine Anzeige auf äh, Facebook und so weiter, dann trotzdem auf deiner Webseite etwas kaufen oder eine Anfrage stellen, die ist relativ groß. In dem Sinne, das war's vom Facebook Pixel. Ich hoffe, es war nicht allzu technisch. Ansonsten schreib mir einfach eine Frage, kommentiere, like das Video. Du kannst auch auf meine Webseite gehen rogeruckstuhl.ch und mir dort eine Anfrage stellen oder einfach mal schauen, was ich denn so tracke auf meiner Webseite, weil auch ich arbeite nicht ohne Tracking, habe aber ganz sicher eine Wall vorgeschaltet, wo dann draufsteht, dass du zuerst dieses Pixel akzeptieren musst.